3, 2, 1 Hey Leute, was geht? Ihr seid bei TV und heute zeige ich euch den Top Moment von 2019 New. Drei, zwei, eins, los. So you're a fast car, like an off-road mad car, just a city small car, fit the family car. I'm a fast type, but if you're another type, pick the right car type, not an SUV type. I'm a car guy. Das Auto, das wir gekauft haben, ist ein 1986er Toyota MR2 Mark 1, ein typisch Ach, ein typisches 80er Jahre Auto. Es hat Ecken, es hat Kanten und es ist der perfekte kleine Sportwagen fürs günstige Geld. Nio. Нью. Jo, lea! Bricht auf 400 Farine, wir haben Königsegg Regera ruft CTR. Neseler Sterling Moss. Pagani Huayra. ItalDesign GTR 50. Der Bugatti Divo. Zwei Satzfelgen. Das ist ein anständiges Auto. Der ist das einfach nur hässlich, Holger. Einfach wie viel hast du gezahlt? 500 Euro. Also 500 zu viel, meine ich, ne? Ey. <lacht> Was soll das sein? Eine Operkarre? <lacht> Passt zu Captain Slow oder wie? Bei viel Sind Kilometer? 345.000. <lacht> Ich hab die Hälfte... New. New. Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen. Nun lasst uns Abschied nehmen von diesem wunderschönen italienischen Ingenieurkunst und lasst uns eine Runde trauern. Eine Gedenkminute für den schönen Alfa Romeo von Ralf. Oh. <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht> so Jungs, jetzt kann man ja anzünden, oder? <lacht> Hä? Was ist denn? Wir haben eine Challenge bekommen. Oh ne. Äh, soll ich vorlesen? Mach mal. Ja, warte, warte ich komme gleich. left. Okay. <lacht> Guten Morgen. Er ja, spinnt's ja oder was? Morgen Schlafmütze. Wir haben eine Challenge bekommen. Geld mir du. Was geht's denn da? Äh, mal schauen, ich hab's noch nicht aufgemacht. So <lacht> Also 37 sind wir schon, ne? Kilometer in der Stunde. <lacht> Können wir wieder aufhören eigentlich, ne? Ich bin noch nie so entspannt 180 gefahren, merkst du, wie du den in den Sitz reingedrückt wirst. Unfassbar, er ja, ist ja ein Apollo 13 Scheißdreck dagegen. Also jetzt gehen wir in astronomische Geschwindigkeitsregionen über. Aber man muss sagen, es kommt in diesem Auto einem schneller vor, ne? nee. Oops, Oh, das ist ein Zettel gewuschelt. Hey, hey her. Ach du meine Güte, dauert zwei Stunden. um. Das will. Die Oldschool-Bewegung in der freien Natur. Ähm, wir sind auf die Idee gekommen, dass es das Trimmlichtpart Brustdrücken heißen könnte. Zum Wandern habe ich keine Lust. Und wie findest du das? Scheiße. Schon, ja? Ich bin krank und habe keine Lust zum Laufen. Viel Spaß. Los geht's. Ja. Eins, <lacht> zwei, <lacht> ja. fünf. <lacht> <lacht> das Slalom laufen auch noch. Geschafft! Sprint am Berg, habt ihr einen Schaden? Jungs, glaub ich glaube, ich habe ein Problem. Olga! Äh. Mein Auto geht nicht mehr! Nein! <lacht> Wie? Der Sport. Ein Auto voller Qualität! <lacht> Ich jetzt sagen, das schaut aus wie ein Christbaum doch hier rein, gehen. Ja, alles im Arsch. Das war's jetzt dann. Njou. Du meinst du wirklich, dass das so eine gute Idee ist, den Weihnachtsbaum mit dem Porsche zu fahren? Ja, geht schon. Wir hätten noch den Pickup nehmen sollen. New. Danke an alle meine treuen Zuschauer für dieses unglaubliche Jahr 2019. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, diese Videos für euch zu machen und ich hoffe, dass nächstes Jahr ich mit meinen Videos noch mehr Leute ansprechen kann. Ich hoffe, ihr hattet ein frohes Fest und ich wünsche euch ein glückliches, frohes actionreiches neues Jahr 2020. An Silvester, also am 31. Dezember, gibt es noch einen kleinen Rückblick, noch ein kleines Silvester-Special, wo ich zurückblicke und all die wunderbaren, teuren, schnellen, unglaublichen Autos zeige, die ich dieses Jahr gesehen hatte. Und viele der Aufnahmen hatte ich bisher noch nie gezeigt. Also verpasst das Video nicht nächste Woche, wenn ich sage, driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf diesem Like-Button und ich sehe euch an Silvester. Ciao.